Hallo zusammen. Hallo zusammen, wir BUNORM Maschinenbau AG möchten euch heute einen Einblick in unseren Alltag als Polymechaniker oder als Produktmechaniker geben. Kommt doch mit! Als Polymechaniker macht man Teile aus Metall auf konventionellen Fräs- und Dreimaschinen und auf CNC-Maschinen. Mitbringen ist ganz viel handwerkliches Geschick und natürlich auch ganz viel Motivation für das Mechanische. Was die Bunon maschinenbau AG von anderen Firmen unterscheidet, ist, dass wir sehr viel große Teile haben und dass die Stifte auch extrem schnell schon ähm, gefördert werden mit der CNC-Fertigung. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsalltag gehabt. Wenn es euch doch gefallen hat, könnt ihr euch doch gerne bei uns bewerben. Ciao zusammen!